Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es, ähm, wie man unschwer sehen kann, um Fußball, um die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, aber auch so ein bisschen, um äh, für mich persönlich so einen Abschluss zu finden mit diesem ganzen Thema, das, das Ende einer goldenen Generation. Ich bin ja so 2006 komplett in die Fußballwelt eingetaucht. Ich habe schon ein bisschen vorher angefangen, Fußball zu gucken, aber ähm, da bin ich wirklich komplett eingetaucht. Und ähm, ich habe schon als kleines Kind Fußball gespielt und auch in meiner Jugend. Also man sieht es mir zwar nicht so direkt an, aber ich äh, habe sehr gerne Fußball gespielt. Ich war Torwart und dann war ich Außenstürmer. Ich war zwar jetzt nicht so der Dauerläufer, aber auf kurze Strecken konnte ich schon eine gewisse Geschwindigkeit aufbauen. Und dann, wenn der richtige Pass kam, hatte ich einen relativ guten und dollen Schuss, um den Ball dann auch zu unterzubringen. Und ich finde, für mich ist Fußball wirklich so eine Art... Ähm, Virtuoser Sport schon ein bisschen als Basketball zum Beispiel, weil beim Basketball gibt es zwar auch viel mit den Händen, aber ich finde mit den Händen motorisch geschickt zu sein, finde ich einfacher als mit dem Fuß tatsächlich und was manche Leute da einfach mit dem Ball vollbringen, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, deswegen bin ich ähm, auch einfach äh, großer Fußballliebhaber, also auch wenn momentan der Sport an sich nicht so attraktiv ist, zumindest was die nationalen, nationale Ebene angeht. Ähm, Deswegen für mich auch jetzt so ein ist das wie gesagt so ein, so ein, so ein Recap so ein bisschen von den, von den größten Highlights der letzten ähm, zwölf Jahre und ähm, ich weiß nicht ob ihr euch daran erinnern könnt so, ich habe das relativ spät mitbekommen dass, dass die äh, WM in Deutschland stattfindet und so erst ein paar Monate vorher habe ich das so richtig realisiert dass hier in unserem Land äh, so ein großes Turnier stattfindet und, ich glaube, eine Milliarde Menschen haben das Eröffnungsspiel geguckt. Und das Eröffnungsspiel war der absolute Kracher. Ich weiß nicht, glaube ich, keiner wird es vergessen. So Philipp Lahms erstes Tor in den ersten paar Minuten. Und ähm, man hatte halt vorher schon gedacht, durch das, durch das Testspiel gegen Italien. Und, und Klinsmann wurde auch vorher schon viel kritisiert. Und ich dachte so, oh mein Gott, was wird das für eine WM? Das wird richtig schlimm werden. Aber es war dann von der ersten, also von der sechsten Minute an, wenn man so will, Einfach ein krasses Turnier, also Philipp Lahm mit seinem Tor, dann zweimal Klose und dann Frings dieses, dieser Schuss am Ende, sie haben dann viel zu zwei gegen Costa Rica gewonnen und so richtig gezündet hat das Turnier meiner Meinung nach, ähm, dann äh, beim Deutschland gegen Polen Spiel, also ich weiß noch, ich war zu Hause und dann diese 90 Minuten, ich dachte, es ist oh, geht nicht einer rein und dann... Ich ich den Kommentator nie vergessen und oh, na Oliver Neville das ist hochverdient. Ich bin zum Balkon gegangen, habe vom Balkon geschrien und äh, meine ganze Familie war da, haben auch alle geschrien und total abgefeiert, dass Deutschland gewonnen hat. Und da würde ich sagen, hat die deutsche Nationalmannschaft so richtig die Fans oder die, die Bürger von Deutschland so richtig mitgenommen und das waren dann überall deutsche Fahnen gesehen und das war eigentlich undenkbar vorher, habe ich bei keinem Turnier persönlich, jetzt ist mein persönlicher Eindruck, nicht so krass gesehen, so wie es da jetzt der Fall war und das Deutschlandspiel Spiel gegen Ecuador war ja fast nur noch Makulatur, dann wieder zweimal Klose und einmal Podolski, es war einfach, sage ich mal, eine ganz andere Philosophie, also wer 2002 noch und 2004 miterlebt hat, wo wir in der Vorrunde, glaube ich, ausgeschieden sind gegen Irland. Ja, das war ja schlimmer Fußball, das war wirklich richtig schlimmer Fußball. Und das war einfach moderner, schneller Angriffsfußball. Und auch das Spiel gegen Schweden, Klose, Podolski, ich meine, da hat Podolski noch Tore geschossen. Äh, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, das war einfach richtig genial. Und ähm, Beim Viertelfinale gegen Argentinien war ich dann auf der Fanmeile. Also, wer noch nicht war, also, es sind wirklich eine Million Menschen, die sich da und solche Menschenmassen. Ähm, sind wir da lang gelaufen und äh, ich da auch ein bisschen gefilmt und total krass, die Stimmung da und da waren auch einfach fremde Leute, mit denen man gesungen hat, die einen geschüttelt haben, wenn irgendwas passiert ist, mit dem man sich unterhalten hat, so und äh, eine Million Menschen, die Nationalhymne singen hören, war auch ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, und das Spiel war echt schlimm. Also ich habe nicht, ehrlich gesagt, vom Spiel habe ich nicht so krass viel mitbekommen, weil es so voll war, dass ich wirklich sehr weit weg von der riesigen Leinwand stand. Ich habe das schon alles gesehen irgendwie. Ähm, ich hatte auch, glaube ich, totale Kopfschmerzen an dem Tag. Aber ich weiß noch, so ab der 70. Minute habe ich das dann so wieder alles voll mitbekommen. Und ich dachte, wir scheiden doch jetzt hier nicht aus. Und dann werde ich es nie vergessen. Ballack, der Einwurf, Borowski, Tor, ein Zaubertor, das war so cool. Äh, und war so wie sein erstes Tor gegen eine große Mannschaft so, weil er vorher immer gegen diese etwas kleineren Teams getroffen hatte. Und dann das Elfmeterschießen. Aus, aus, Lebernheld. Äh, das war absolut krass. Also krassere Stimmung konnte man da einfach nicht haben. Ja, dann kam das Halbfinale. Das war schon ziemlich, ziemlich blöd. Das hat bei mir auch wirklich so ein Trauma ausgelöst, wenn man so gegen Italien spielt. Das war wirklich grausam. Ich glaube, für jeden war das in dieser Nachspielzeit war das einfach ein Stich ins Herz. So Kann man gar nicht beschreiben, wie es einem denn da ging. Einfach extrem enttäuscht. So. Ich, die Deutschen haben ja jetzt nicht wirklich mega schlecht gespielt, aber es hat sich schon angedeutet mit den. Ja, haben, die Italiener haben gegen, gegen das Aluminium getroffen und oh, das war echt schlimm. So. Da musste man sich echt eine Weile von erholen. Aber dann gegen Portugal, finde ich, haben sie es wieder ganz gut gemacht, so Schweinsteiger zweimal mit diesen Fernschüssen. Das war schon. Cool und es war so ein versöhnliches Ende, so Spiel um Platz 3 dann und dritter Platz, das war schon okay und das Finale hat sie dann zumindest, sie dann Kopfstoß hat sie so ein bisschen entschädigt, das war schon ein bisschen lustig. Äh, ja, Italien ist dann, weiß ich nicht, ob sie verdient Weltmeister geworden sind, aber sie haben einfach das Turnier gewonnen und dadurch ähm, war das auch okay. Also heute blicke ich da ohne Groll zurück. Aber es war auf jeden Fall, sage ich mal, dieses Turnier war allein von dem, wie die Fans mit der Mannschaft waren und aus meiner subjektiven Wahrnehmung, und vor allen Dingen auch, ähm, wie ähm, der Fußball gespielt wurde. War einfach geil. Es war richtig guter, schöner Angriffsfußball. Und das war, hat sich dann bei der EM, als dann Jogi Löw dann zum ersten Mal ähm, Trainer war, Cheftrainer von der Nationalmannschaft, hat sich da auch fortgesetzt. Also das war echt... Ich habe aus Deutschland gegen Polen spiel, nach Podolski, dann ähm, Deutschland gegen Kroatien 1 zu 2. Das war nicht so cool. <lacht> ähm, aber ähm, das Österreich-Spiel war dann natürlich auch krass. Ballack mit seinem Hammer und hämmert den Ball einfach rein und, und Löw wurde noch vom Platz gestellt. Und die ganzen Skandale, die es gab, weil er, glaube ich, auch in, der, in dieser Kabine da oder in diesem VIP-Bereich geraucht hat und es gab Fotos davon und so. Ähm, und das Achtelfinale war auch ein super Spiel, Portugal gegen Deutschland, 3 zu 2, Schweinsteiger ba äh, Klose und Ballack haben getroffen. Ähm, aber ich weiß nicht, geht es euch auch so, mir sind irgendwie so ein bisschen diese Spiele von 2006, sind mir alle im Gedächtnis geblieben, jedes einzelne. Aber so von der EM 2008, das sind echt so ein paar Spiele irgendwie weg gewesen. Kann ich gar nicht erklären. Auf jeden Fall, das, der krasse Spiel war dann Viertelfinale Deutschland gegen Türkei und die Türkei hat ja vorher, wer es vergessen hatte, immer so Last-Minute-Siege gehabt und äh, hat auch krass gespielt und die Fans sind mitgegangen und da war auch mega Stimmung auf jeden Fall und ähm, da hat Deutschland gegen die Türkei gespielt und äh, die haben immer wieder aufgeholt, die Türken und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein und ich hatte so Angst, dass sie einen Last-Minute-Treffer landen und dann ausgerechnet Philipp Lahm, zieht nach innen und zirkelt den Ball rein und richtig, richtiges Traum vorgeschossen und in der Nachspielzeit. Und ähm, vielleicht hätte man es damals schon so ein bisschen sehen müssen. Da hat sich schon so ein bisschen so ein Schatten, weiß ich nicht, ich habe es vorher nicht gemerkt, aber im Nachhinein ist es mir jetzt wieder eingefallen. so Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Deutschland gewonnen hätte gegen die Türkei, äh, wenn die Türkei gegen Deutschland gewonnen hätte. Ich denke, die meisten Deutschen wären wahrscheinlich relativ versöhnlich gewesen. Es wäre zwar schlimm gewesen, aber es wäre relativ wir sind relativ ruhig geblieben. Aber da habe ich auch schon Szenen erlebt, muss ich sagen. Also ich habe sowohl Szenen auf der Fan erlebt, wo dann äh, Deutsch, Deutsche und Türken, Türkei-Deutschland-Freundschaft gesungen haben und das skandiert haben. Aber ich habe auch echt Leute gesehen, die mit dem Auto rumgefahren sind und die der Deutsch-Trikot angepöbelt haben, angeschrien haben, ähm, irgendwelche Gesten gemacht haben und wo ich dachte, alter Leute, ich bin auch hin zu einem meinte, ey komm, äh, Scheiß fick, Fick äh, Und ich dachte ey, okay. Gut. Das war vielleicht so ein Konflikt, der sich so ein bisschen angedeutet hat, auf dem wir auf jeden Fall später noch zu sprechen kommen. Das Halbfinale, ja will ich gar nicht groß auf eingehen, Deutschland, Spanien, Torres, krass gemacht. Das ist so ein bisschen das Trauma der Deutschen gegen Spanien. Trotzdem versöhnlich, weil, wie gesagt, man ist dann wieder, war zwar schlimm, aber es war trotzdem eine gute EM an sich. Ähm, denn die WM 2010, die ist wirklich, finde ich persönlich, ist so noch sogar vor 2014 für mich das, der Höhepunkt des deutschen Angriffsfußballs gewesen. Ich meine, Deutschland gegen Australien und Thomas Müller ist das erste Mal aufgetreten. Und ich habe ja vorhin von so einer goldenen Generation gesprochen. Wenn ich von der goldenen Generation spreche, dann meine ich Philipp Lahm, Schweinsteiger, Klose und, und, und Müller. Diese Hauptsächlich diese vier Spieler, meine ich, die für mich so ein bisschen die goldene Generation des deutschen Fußballs so in der Neuzeit ausmachen. Ähm, Deutschland, Australien, äh, Podolski, Klose, Müller und Kakao haben getroffen. Und ähm, da hat man auch gesagt, ja, okay, gegen Australien, so. Dann kam dieses äh, 1, 0 zu 1 gegen Serbien. Das habe ich äh, bei mir auf Arbeit geguckt. Und da waren halt auch ein paar Serb Serbien-Fans dabei, wo ich dachte so, Leute, was, was soll das hier? Die sich dann auch so blöd gefreut haben. Ich dachte Alter, seid still. Seid bloß still, sonst knallt's hier gleich. <lacht> nein, nein. Ähm, und dann halt Deutschland gegen Ghana, und da muss man jetzt mal fairerweise sagen, so sehr wie Ösel in der Kritik steht, 2010 hat er Deutschland den Hintern gerettet mit seinem volley gegen Ghana. War ein schönes Tor, muss man auf jeden Fall sagen. Aber Ösel ist auf jeden Fall ein Thema, über das, auf das ich auch gleich noch zu sprechen komme. Dann dieses England-Spiel war der absolute Wahnsinn schon. Ich weiß nicht, in der in der ganz frühen, fünften, sechsten, zehnten Minute Klose, Neuer macht den Abschlag, der Ball geht einmal durch, Klose rennt, ein Ballkontakt, Tor. War zwar schlecht verteidigt von England, aber war geil. Dann Podolski und zweimal Müller, das war einfach. Und natürlich die äh, Wembley-Revanche äh, natürlich. Ne? Muss ähm, man auch nicht vergessen, der Ball, der eigentlich im Tor war <lacht> ähm, und dann nicht gegeben wurde. Das Schicksal. Ähm, und natürlich das Finale, Viertelfinale gegen, gegen Argentinien war der absolute Wahnsinn. Also Thomas Müller, Klose, Klose und Anne Friedrich, aber wie die Tore geschossen wurde. So krass. Da hat Ösi auch eine krasse Vorbereitung gemacht. Das war echt, da wurde Argentinien wirklich zermalmt von Deutschland. Ja, und dann natürlich wieder dieses Halbfinale gegen Spanien. Mal wieder ausgeschieden 0 zu 1. Puyol mit seinem äh, Kopfball da habe ich schon echt gedacht, das kann einfach nicht euer Ernst sein. Jedes Mal gegen Spanien. Aber Spanien war damals halt auch einfach, sage ich mal, die beste Mannschaft der Welt. So dieses, die haben dieses Ballbesitz und Angriffsfußball perfektioniert. Und deswegen sind sie auch so oft, haben sie so viele Titel geholt, zu Recht. Ja, und das Spiel gegen Uruguay habe ich dann, das war dann okay, aber man war dann schon ein bisschen genervt. Für den Platz. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt Leute, jetzt so langsam, wir sind so weit, Jetzt langsam liegt es in der Luft. Dann kam auf jeden Fall die EM 2012 mit Mario Gomes, den ich eigentlich an sich bei Stuttgart immer ein super Stürmer fand, aber in der Nationalmannschaft war Katastrophe, was der gespielt hat. Absolute Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie man den überhaupt noch mal mitnehmen konnte. Er hat dann auch zumindest in der EM gut gespielt, 2012 gegen Portugal 1-0 gemacht. Wo er noch 2008, ey, vor der Linie, wer weiß das noch, Österreich gegen Deutschland. Und er, muss, er, steht, er steht einen Meter vom Tor und bringt den Ball nicht rein. Unfassbar. Ähm, Deutschland-Niederlande, das Spiel war auch krass. Ähm, mit den zwei Gomez-Toren, das war echt heftig. Dann äh, Deutschland gegen Dänemark, ähm, Podolski und Bender mit den Toren. Das war auch ein cooles Spiel. Dänemark war sehr stark. Ähm, dann haben wir das Viertelfinale gegen Griechenland, also da muss ich auch wieder sagen, das sind so Spiele so, da kann ich mich irgendwie so richtig nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen. Ich weiß, ich kann nicht genau sagen warum, aber irgendwie sind die weggelöscht. Obwohl Deutschland 4 zu 2 gegen Griechenland gewonnen hat und Lahm mal wieder ein Tor geschossen hat und Reus auch mal ein Tor geschossen hat, der da auch dabei war. Ja, und dann kam das Halbfinale und da sind wir gegen Italien untergegangen, da war wieder Balotelli, krass, hat da krasse Tore gemacht. Gab es auch nicht viel zu machen, so, aber... Ja, Dann kam natürlich das Highlight und da muss ich sagen, da ist bei mir schon so ein bisschen diese Fußballfreude so ein bisschen in Straucheln gekommen. Ähm, so ein bisschen auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen wegen der politischen Situation, so generell in Deutschland, habe ich das ganze Thema so ein bisschen ab, abgefremdet, so ein bisschen. Ähm, das war auch ein Punkt zu bringen, wenn ich in Deutschland Gewinn kriege ich auch nicht Steuern erlassen oder so. Das, also, das ist zwar irgendwie nett, aber. Ähm, Trotzdem war es schön, dieses Turnier zu sehen, ich habe auch jedes Spiel, ich habe zuerst gesagt, ja guckst du es an, ja, ich habe dann jedes einzelne Spiel natürlich geguckt, also Deutschland gegen Portugal 4-0, krass, Deutschland gegen Ghana 2-2, Ghana hat da krass gespielt, muss man sagen, und dann USA gegen Deutschland 1-0 für Deutschland, auch wieder knapp, also wieder so eine knappe Vorrunde, eigentlich schon so ein Vorbote für die nächste WM, immer so diese, dieses Verlieren in der Vorrunde gehörte irgendwie scheinbar so ein bisschen einfach immer dazu, bei Deutschland gegen Algerien, die Algerier, die echt krass gespielt haben, wo ich schon dachte, hey, jetzt ist aber, pass auf, Deutschland, ne? Und hier muss man aber auch sagen, da fing es schon an, würde ich sagen, dass bei der WM 2014, gab es da eine wirklich richtig gute Mannschaft? Könnt ihr euch an ein richtig, richtig gutes Spiel erinnern, außer das Deutschland-Brasilien-Spiel? Ich nicht. Also ich habe mir damals so gedacht, okay, es liegt vielleicht an der Hitze da, die Leute kommen mit dem Klima, kommen die Europäer nicht zurecht oder so, ich hatte noch nie eine europäische Mannschaft ähm, in, in Südamerika gewonnen, aber ähm, das Frankreich-Deutschland-Spiel war jetzt auch nicht überragend, der Hummus-Kopfball war irgendwie eine Standardsituation, also Halbfinale Deutschland-Brasilien, da habe ich halt gedacht, okay, jetzt, das wird richtig hart, und, aber Brasilien, dass die, also das hat mir schon wirklich leid getan, dass die so dermaßen auseinandergefallen sind, das war ja wirklich eines der überragendsten Spiele, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, wo du auch wirklich dann am Ende einfach dachtest, okay, irgendwie ist die Spannung auch raus jetzt. Man hat sich zwar gefreut, aber es ähm, war einfach krass gemacht. Also da hat Deutschland wirklich einen Stempel gesetzt, wo klar war, okay, jetzt der Titel ist möglich. So. Und dann, als dann Deutschland gegen Argentinien gespielt hat, so... Das Spiel war jetzt nicht so besonders äh, sonderlich gut, aber das war wirklich so dieser Höhepunkt dann mit Götze mit dem Tor und Schweinsteiger zu sehen, der sich bis zum Letzten aufopfert, Klose zu sehen, der da auf dem äh, Spielfeld steht und weint und auch noch der Rekordtorschütze wird, das war dann für mich so auch gefühlt so ein bisschen dieses Ich habe das da schon gefühlt, gleich eigentlich nach dem Abpfiff so, das war's jetzt, da hast du eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet. Jetzt kannst du mit dem Thema Deutsche Nationalmannschaft, so also ein bisschen Fußball, so ein bisschen auch abschließen für dich. Und ich finde, da hätten einige Leute einen Abschluss finden sollen. Also Philipp Lahm hat richtig gemacht, ähm, Klose hat es richtig gemacht, dass die sich verabschiedet haben. Ähm, und ich weiß nicht, da hätte vielleicht Joachim Löw auch sagen sollen: gut, jetzt ist Schluss, ich gehe. Aber ich glaube, wenn man gesehen hat, was Spanien vorher geschafft hat, so Weltmeister, Europameister, ähm, war vielleicht schon das Gefühl da, ach komm, wir packen das noch mal, wir nehmen das mit. Aber ähm, ich würde sagen, da sind dann einfach ein paar Leistungsträger weggefallen, die äh, nicht zu ersetzen waren. Und ähm, das hat sich, finde ich, bei der EM 2016 dann, die ich zwar auch geguckt habe, aber die wirklich, finde ich, schaurig anzugucken war, ich finde, das war keine gute EM. Das war einfach nichts. Ähm, und da wurde Deutschland ja auch zu Recht von Frankreich äh, aus dem Turnier geschossen. Und da hat man schon gemerkt, den Deutschen fehlt so ein richtig guter Stürmer. Also wen haben wir denn? Gomez, Sandro Wagner, ähm, Timo Werner jetzt, aber der hat sich auch nicht richtig bewährt, so wie keiner wirklich beim letzten Turnier. Es war einfach Klose voll. Klose war der perfekte Stürmerspieler finde ich. Er hat mitgearbeitet, äh, er war immer da im, im Torraum, er konnte auch mal Wege gehen. Ähm, hat immer einen Fuß dazwischen gehalten der war einfach der perfekte Stürmer und ich finde das halt so ein bisschen und dann hat man auch gemerkt um jetzt mal zur WM 2018 zu kommen wie halt echt enttäuschend war wobei ich da finde dass da auch wieder keine Mannschaft gut gespielt hat Kroatien hat hier und da mal echt ein, ein gutes Spiel oder zwei gute Spiele gemacht aber wenn, wenn man sich das erinnert so an diese Top Begegnungen da gab es doch einfach so krasse Spiele und die WM 2018 war so langweilig so unfassbar langweilig es war einfach äh nicht cool. Also es gab hier und da mal ein cooles Spiel, so Japan äh, gegen Kroatien war das, glaube ich. Das war ganz cool, ähm, weil es da mal hin und her ging. Oder Belgien hat auch, Belgien hat, würde ich sagen, wirklich richtig gut gespielt. Belgien war eine der wenigen Mannschaften, die da wirklich extrem gut gespielt hat. Was hat denn Frankreich für einen Scheiß gespielt? Was hat denn England teilweise nur Standardsituationen für einen Scheiß gespielt? Das hat einfach das war doch nicht schön anzuschauen. Und ähm, jetzt das Fazit mit der deutschen Mannschaft zu ziehen, so... Das ist einfach nicht mehr cool gewesen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt die Gründe analysieren müsste, ist das wirklich schwierig, haben ja viele gemacht so, aber ich habe noch lange, lange Zeit gemacht und viele Gedanken darüber, was man überhaupt dazu sagen kann. Und ich glaube, letzten Endes ist das wirklich das Problem bei der deutschen Nationalmannschaft gewesen, einfach, dass die entscheidenden Spieler dieser goldenen Generation nicht mehr da waren. Das muss man sich jetzt erstmal wieder erarbeiten, diese, diese goldene Generation zu finden. Ähm, es hat, es hat im Mittelfeld gefehlt, es hat, in der Verteidigung war es jetzt nicht optimal und im Sturm. Das sind so diese, diese drei Kernspieler der goldenen Generation, Klose und, und, und Schweinsteiger und Lahm. Das sind einfach so drei Konstanten gewesen, die kann man nicht einfach so ersetzen. Und das sind, ich habe mal bei dem Turnier gesehen und ähm, darf ich auch noch mal kurz über das Thema Özil sprechen, was jetzt so in den Medien ist, da habe ich eine ganz klare Meinung Öse hättest du einfach auch nicht mehr, du kannst ihn nicht zu Hause lassen, aber er ist doch nicht so gut wie Schweinsteiger. Er ist doch nicht auf dem gleichen Niveau wie Lahm, er ist doch nicht auf dem gleichen Niveau wie Klose. Er war mal auf diesem Niveau vereinzelt in vereinzelten Spielen, aber wenn man sich anguckt, seine letzte Saison, Arsene, die Statistiken, was die auch sagen, die sind extrem zurückgegangen. Also er hat zwar hier und da Vorlagen gemacht und auch ein, zwei Tore geschossen, aber es ist bei weitem nicht mehr das, was, es, äh, was, was er vorher leisten konnte. Und das muss man auch irgendwann mal einfach sagen. Dazu kommt natürlich diese Erdogan-Affäre. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, um jetzt mal kurz politisch zu werden, was ich auch vorhin meinte mit diesen Tür Türkei-Fans. Es ist wirklich schwierig, wenn du an zwei Nationen hängst. So, das ist schwierig. Du kannst nicht gleichzeitig... Äh, für Deutschland sein, für Deutschland spielen wollen, aber stolzer Türke sein. Mittlerweile ist es ein äh, bisschen schwierig geworden. Und das meine ich halt insofern, dass wenn er wirklich nationaler, stolzer Türke ist, sodass er die Nationalhymne nicht mitsingt, ich weiß, er betet vorher, aber dass er mit Erdogan ein Foto macht, er meint, es ist nicht politisch, aber das ist Quatsch, das ist, einfach, das ist einfach naiv, das zu denken, dass es nicht politisch ist, man spielt auch für die Türkei. Ist doch kein Problem. Die deutsche Nationalmannschaft kann ihn entbehren, würde ich sagen. Und die Türken würden sich mega freuen, wenn er für sie spielt. Ist doch kein Thema, soll er doch einfach zur türkischen Nationalmannschaft gehen. Ist doch kein Problem. Und der Grund, warum er es nicht gemacht hat, ist doch, liegt doch klar auf der Hand. Nicht, weil er Deutschland so besonders extrem liebt, sondern einfach, weil er es einfach... Sag mal ehrlich, wenn du die Wahl hast, zwischen Deutschland und Türkei zu spielen, wo spielst du denn dann? Du willst doch im Titel spielen. Also spielst du bei der deutschen Nationalmannschaft. Das ist der einzige Grund aus meiner Sicht, klar war Deutschland gut zu ihm und das Land so, aber du kannst nicht einfach hier alle Vorteile nehmen äh, und dann aber trotzdem irgendwie aus beiden Welten beide Vorteile nehmen, das ist, so funktioniert die Welt leider nicht, das ist tragisch, aber es ist so. Mich persönlich würde es nicht stören, aber es stört halt viele andere Menschen, das ist dann einfach eine schwierige Sache und zumal... Es ist gar nicht mal das Ding, dass er mit Erdogan ein Foto gemacht hat, sondern für mich geht es noch ein bisschen tiefer sogar. Ich meine, wenn du in deinem Wohnzimmer ein Bild hast von Mehmed II., so ein Porträt, ich weiß nicht, ob es da noch hängt, aber ich habe Fotos gesehen, wo es bei ihm in der Wohnung hing, der der Christenschlechter genannt wird. Warum hängst du dir von so jemandem ein Foto auf oder ein Porträt? Ich hänge mir auch kein Bild von einer Heidrich auf, dem Judenschlechter, also der, Ich meine Jetzt, Vergleich, hinkt vielleicht ein bisschen so, aber ich meine, der, der hat 30.000 Christen abgeschlachtet. Und warum hängt man sich ein Porträt von dem? Ne? Der hat Konstantinopel erobert. Was soll das? Ähm, das sind so Sachen, die finde ich für mich Ösel in so ein Licht drücken, wo ich sage, so, ja, hm, finde ich schwierig. Das ähm, ist ein Charakter, glaube ich, den die Nationalmannschaft nicht braucht. Aber einfach jetzt, um es mal auf die, auf die Leistung zu runterzurechnen, Müller hätte auch nicht unbedingt spielen müssen. Müller bringt seit, seit, hat letztes Jahr auch nicht die Leistung gebracht, dass ich gesagt habe, der hat es verdient, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und dann ein Leroy Sané nicht mitzunehmen, finde ich schwierig. Also menschlich hat es da vielleicht nicht so ganz gepasst, aber naja, jetzt ist es halt passiert so und die Nationalmannschaft und der DFB muss sich auch neu ordnen. Und ich muss sagen, ich verstehe Jogi Löw, dass er weitermacht. Ich halte ihn nach wie vor auch für einen der besten Trainer der Welt. Ähm, was auch allein schon seinen Weltmeistertitel beweist. Man sollte nicht sofort alles in die Tonne treten, was er jemals geleistet hat. Aber so ein, ich kann verstehen, dass er mit so einer Niederlage nicht abtreten möchte. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und von daher denke ich, er macht ja weiter. Hoffe ich, dass er den richtigen Wege findet und einen Umbruch im Team herbeiführt. Und wünsche der Nationalmannschaft auf jeden Fall alles Gute. Und hoffe, dass jetzt mal Raum ist für neue, frische Talente und jetzt man sich die nächsten Jahre wieder an diese alte Spitzenleistung herankämpfen kann und hoffe auf eine neue, goldene Generation.